Noch ist es ruhig am Anschluss des neuen Autobahnzubringers an die B480. Letzte organisatorische Anweisungen erfolgen. Der Ansturm auf die 10 km Wendemarke nimmt dramatisch zu. Das Feld der Walker und der Nordic Walker. Die 20er kommen. Thomas auf dem Weg zum ersten und zweiten Platz bei seinem 20 Kilometer Lauf. 20,005 Kilometer. Mit Damenbegleitung zeigen Sven, Konrad, Udo und Jörg vom AWO-Lauftreff Dortmund noch keine Schwächen. Man muss wohl verrückt sein, um 20 Kilometer zu Fuß mit mehr als Schrittgeschwindigkeit zu laufen. Ich muss mal den Philipp fragen, wer kommt aus der Abteilung verrückt? Steht so in der Ergebnisliste. Und einen nachbarschaftlichen Gruß an Susanne von den Ruhrläufern Schwerte. Die absolute Härteprüfung ist in Sicht. Stefan ist gleich da. Als Schwarz-Gelber ziehe ich vor dem blau-weiß gewandeten Severin den Hut. Und natürlich vor allen Läufern dieser Veranstaltung. Jarkan wird überhaupt nicht müde und er hat es bald schon geschafft. Ohne die unermüdlichen Anfeuerungen wäre für viele der Weg zum Ziel bestimmt um einiges schwerer geworden. Sanne von der Leichtathletikgemeinschaft Olympia Dortmund auf dem Weg zum Sieg. Hallo an Mirko, Marcel und an alle vom Marathon Soest. ich finde, hier hat jeder gewonnen. Es war von allen eine Riesenleistung, auch von den Organisatoren.